Mit diesem Video eröffne ich die Reihe Bildung im Rahmen einer Kultur der Digitalität. Es ist mein Versuch, etwas dazu beizutragen, was Lernen und Lernprozesse im Rahmen einer solchen Kultur der Digitalität bedeuten oder bedeuten können. Für das willkürliche bzw. gesellschaftlich organisierte Lernen, wie es typischerweise in Schulen oder Hochschulen stattfindet, gilt nämlich, dass es neu auszuhandeln ist, was einen Teil der derzeitigen Problematiken und auch Verwerfungen erklären hilft. Die Aushandlung muss dabei zwischen Lernerinnen und Lehrenden ganz genauso passieren wie zwischen den Lerncommunities und den jeweiligen Organisationen. Dieses Video hat fünf Kapitel. Als erstes werden wir uns dem Phänomen des Lernens von Menschen nähern. Daran anschließend möchte ich kurz die psychologischen Lerntheorien erläutern. Danach gehen wir über zur Lerntheorie von Klaus Holzkamp, die aus meiner Sicht etwas Besonderes darstellt. Von dort aus werden wir noch einen kurzen Blick auf weitere Lerntheorien werfen. Mit dem lehr möchte ich dieses Video beenden und dabei einen Rückbezug zur Bildung in einer Kultur der Digitalität finden. Um die Lerntheorien in ihrer Bedeutung und auch Bedeutsamkeit richtig einschätzen zu können, ist es wichtig, erst einmal etwas zum Phänomen menschlichen Lernens zu sagen. In der philosophischen Anthropologie gibt es zu genau diesem Umstand schon sehr früh wichtige Stimmen. So bezeichnet beispielsweise Adolf Portmann die Lernfähigkeit von Menschen zusammen mit ihrer Empathiefähigkeit als den wesentlichen Aspekt ihrer Weltoffenheit. Er meint damit, dass Menschen gegenüber der relativ starren Instinktmotorik und Ausstattung der Tiere sehr flexibel auf ihre Welt und vor allem Umwelt und das soziale Umfeld reagieren können, indem sie lernen. Malte Brinkmann charakterisiert das Lernen von Menschen auf einer phänomenologischen Ebene als Entzugsphänomen. Das wiederum bedeutet, dass sich Lernen dem willentlichen und absichtlichen Einfluss oft genug, jedenfalls, entzieht. Insofern ist auch der Lernprozess unsichtbar und wird im Regelfall mindestens im Hochschulkontext von den Ergebnissen, also vom Output her, beurteilt. Damit steht aber das Produkt und nicht mehr der Prozess im Fokus. Konsequent beschreibt der Schweizer Pädagoge und empirische Psychologe Walter Herzog die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, dass man nämlich im Unterricht oder auch in einer typischen Lehrveranstaltung nicht das Lernen beobachten kann, sondern lediglich Verhaltensweisen, die als Lernen interpretierbar sind. Belegt wird das auch durch die Studien des Neuseeländischen Forschers Graham Nuttall, der immer wieder betont und feststellt, dass Lernen selbst ein unsichtbarer Prozess ist, der weder von den Lehrenden noch von den LernerInnen in dem Sinn zu beobachten ist. Am Ende bleibt die Feststellung, dass das Lernen beileibe keine Selbstverständlichkeit ist und nicht umsonst betonen Anke Grotlüschen und Henning Petzold, dass Lernprozesse gelingen oder auch misslingen können, dass das Lernen gefördert werden kann oder eben auch verhindert werden kann. Lerntheorien versuchen nun diesem Umstand insofern gerecht zu werden, als sie Kriterien dafür liefern möchten, den Prozess des Lernens beschreiben zu können und ein Stück weit Ursache-Wirkung dahinter zu vermuten. Wobei das Motto der Entstehung speziell dieser drei großen Theorierichtungen nicht das Erklären und Verstehen war, sondern vielmehr das Vorhersagen und Kontrollieren. Es folgt nun eine recht grobe Charakterisierung der psychologischen Lerntheorien, weil diese auch für die Lehre ganz zentral geworden sind. Psychologische Lerntheorien betrachten schon aufgrund ihrer Definition bzw. aufgrund der Fachlichkeit der Psychologie die Individuen beim Lernen. In Behavioristen war die Unsichtbarkeit des Lernprozesses noch relativ präsent. Insofern sprachen sie auch immer von einer Black Box, was das Gehirn und diese Prozesse betrifft. Ihr Ansatz war konkret, das Verhalten von Menschen zu beobachten. Grundsätzlich geschieht Lernen in dieser theoretischen Herangehensweise über ein Reizreaktionsschema und die entsprechende Konditionierung durch Lob und Strafe. Wozu kann diese Lerntheorie gut sein? Das möchte ich ganz allgemein skizzieren und für die anderen beiden dem nachfolgenden Lerntheorien auch noch erläutern. Gehen wir vom Behaviorismus als erste große psychologische Lerntheorie aus, dann zeichnet diesen aus, dass er, wie schon vorhin erwähnt, von einem Reizreaktionsschema ausgeht. Und ansonsten die Lernprozesse als Black Box betrachtet, die anwendbar war, dass auch in den frühen Maschinenumsetzungen als Lernen deklarativen Wissens, also etwas, was wieder ausgespeichert werden kann, was anhand des Verhaltens reproduzierbar ist. Vermittlung und Einsatz dieser Lerntheorie. Ich glaube, es ist unschwer zu erkennen, dass der Behaviorismus nach wie vor vielfach für das Thema Gestaltung von Vorlesungen oder auch von Prüfungen eingesetzt werden kann. Im Prinzip geht es um die Reproduktion bereits vorhandenen Wissens durch Fremdimpulse, in dem Fall die Lehrenden, oder durch Instruktion und auch Präsentation der bekannten Inhalte im Rahmen einer Vorlesung oder des Unterrichts. Automatische Lehrerinnen, das war die Vorstellung, die hinter dem Behaviorismus stecken und bis heute gültig ist. Und werden e-Learning-Programme daraufhin untersucht, dann kommt genau diese Überlegung zum Tragen, beispielsweise in den Quizzes in den Tests, die hinterlegt sind, die in diesem Reizreaktionsschema ablaufen und eben eine sofortige Antwort der Maschine generieren. Auch die Gamification als derzeit wichtiges Phänomen und diskutiertes Element von Lernen beruht auf der Konditionierungsidee, um praktisch den Spieltrieb von Menschen mit Inhalten zu verkoppeln. Irgendwann wurde klar, dass der Behaviorismus alleine nicht genügt und es entstand der Kognitivismus als eine Weiterentwicklung und eine darauf aufbauende Lerntheorie. Das große Vorbild für den Kognitivismus wiederum war auch eine Maschine, nämlich die Entwicklung des Computers. Hier vor allem des PCs, also des Personal Computers. Das Gehirn wurde als Datenverarbeitungsmaschine interpretiert und der Lernvorgang folgendermaßen skizziert. Es gibt einen Input, dieser wird verarbeitet und es gibt einen Output. Das war insofern ein Fortschritt gegenüber dem Behaviorismus, als nun die LernerInnen eigenständige Operationen zugebilligt wurde. Die dafür notwendigen Instruktionen wurden gemäß des klassischen Sender-Empfänger-Modells konstruiert, was wiederum bedeutet, dass die entsprechenden Medien demgegenüber neutrale Kanäle darstellen. Das Wissen, das hier prozessiert wird, ist etwas, was objektiv in der Umwelt gegeben ist und entsprechend verarbeitet wird. Betrachten wir uns den Kognitivismus noch einmal aus dieser Perspektive, dann ist hier die Verarbeitung der Informationen das zentrale Kriterium, was auf das Thema Lernen durch Denken und Einsicht zumindest einzahlt. Erklären kann man damit insbesondere die Frage logischen Denkens, beziehungsweise auch mathematischer Operationen. Der Einsatz kognitivistischer Lerntheorien bietet sich insbesondere im Seminarzusammenhang an, indem es auf die eigenständigen Entwicklungen der Perspektiven von LernerInnen ankommen kann. Das Problem des Kognitivismus beschreibt Walter Herzog aus meiner Sicht sehr gut, wenn er formuliert, dass Menschen eben doch keine Maschinen sind und insbesondere das Gehirn auch gar nicht wie ein Computer arbeitet. Dass Kommunikation, wie es im Wesentlichen im Unterricht oder auch in einem Lernkontext stattfindet, etwas ganz anderes ist als reine Informationsübermittlung. Und schließlich reflexive Elemente des Lernens, die Menschen auszeichnen, etwas völlig Konträres zu dem darstellen, was systemische oder technische Rückmeldemöglichkeiten betrifft. Nicht umsonst steht deshalb am Ende bzw. als Weiterentwicklung dieser Lerntheorien nun der Konstruktivismus, weil sehr schnell klar wurde, dass Menschen eben nicht nur auf Steuerimpulse reagieren oder auch nicht nur als Maschinen Informationen verarbeiten, sondern sich je eigenständig die Welt rekonstruieren Müssen. In vielerlei Hinsicht bricht also erst einmal der Konstruktivismus mit dem Behaviorismus und auch dem Kognitivismus. Andererseits gibt es aber auch Traditionen, die wiederum in der völlig individualisierten Betrachtung einerseits liegen und in der Ablehnung der gesellschaftlich verantworteten Umwelt andererseits. Auch die Black Box kommt hier wieder zurück, in dem Sinne, als es nicht möglich ist, das Fremdpsychische, also das, was die einzelnen LernerInnen rekonstruieren, nachzuvollziehen. Und zwar im radikalen Konstruktivismus ganz generell und systematisch nicht, weil die Konstruktion als eine Erfindung gedeutet wird, die überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben muss. Beziehungsweise für den radikalen Konstruktivismus gibt es gar keine Wirklichkeit, sondern nur je subjektive Konstruktionen. Wenden wir uns jetzt als letztes dem Konstruktivismus zu, dann ergibt sich hier, dass hier die Sinnkonstruktion das zentrale Element dieser Lerntheorie ist. Also die Erkenntnis, dass die Welt und das Wissen von dieser Welt immer wieder neu rekonstruiert werden muss. Diese Lerntheorie kann das Erfahrungswissen der LernerInnen besser umfassen, als es die anderen beiden Theorien können und kann typischerweise in Workshops, in denen gemeinsam an Themen und Inhalten gearbeitet wird, zum Tragen kommen. Hier ergibt sich eine Änderung dessen, was vorhin induziert war, als Eigenimpuls, das heißt als eigene Möglichkeit, sich Themen und Inhalte zu erschließen. Genauso wie ein Feedback auf die Praxis und die Rekonstruktionsleistung möglich wird. Gehen wir nun einen Schritt weiter und widmen uns der Lerntheorie von Klaus Holzkamp. Klaus Holzkamp kommt aus der kritischen Psychologie und stellt deshalb die klassischen Überlegungen in Frage. Seine Lerntheorie unterscheidet sich signifikant von den drei vorher skizzierten psychologischen Lerntheorien schon alleine dadurch, dass er Lernen als eine Handlung der jeweiligen Subjekte begreift. Ausgehend von diesem Handlungs- skizziert er auch zwei verschiedene Arten des Lernens, die für die betroffenen LernerInnen auftreten können, nämlich das defensive Lernen und das expansive Lernen. Dazu folgende Skizze als Erläuterung. Für Klaus Holzkamp entsteht das intentionale, also das absichtliche Lernen von Menschen aufgrund ihrer Lebensinteressen und stellt im Regelfall ein Handeln dar, das auf eine Problematik trifft, die mit den bisherigen Handlungsmustern nicht zu lösen ist. Es entsteht eine Diskrepanz zwischen Absicht und Ergebnis, was Lernmöglichkeiten eröffnet. Natürlich kann eine Bewältigung auch unabhängig von einer Lernschleife möglich sein. Das ist der linke Pfeil. Im Regelfall aber werden die Menschen eine Lernschleife einlegen, weil sie eine Lernproblematik haben. Diese Lernhandlung ist wiederum absichtlich, das heißt, es soll am Ende zu einer Lösung des Problems kommen. Diese Art des Lernens kann natürlich auch zufällig, also incident passieren. Auch dann ist natürlich erst einmal die Bewältigung der Problematik möglich. Im Regelfall aber läuft es auf eine absichtliche, also intentionale Lernhandlung hinaus. Und hier wiederum treten die zwei unterschiedlichen Lernhandlungen in den Vordergrund, die Menschen hier entwickeln können. Wenn nämlich diese intentionale, also absichtliche Lernhandlung von anderen induziert worden ist, dann besteht in dem defensiven Lernen die Notwendigkeit, Bedrohungen, die sich aus dieser Lernsituation für das Handeln ergeben, abzuwehren. Auf den Hochschulkontext übersetzt bedeutet das, dass zunächst gelernt wird, wie die Anforderungen bestmöglich bewältigt werden und nicht, und das ist das Interessante an dieser Lerntheorie, die inhaltliche Beschäftigung, mit dem Thema oder dem Stoff oder dem, was eigentlich in diesem Kontext gelernt werden soll. Diese Beschäftigung, also die absichtliche Auseinandersetzung mit dem Thema, mit dem Stoff, mit dem Inhalt, erfolgt erst in der expansiven Herangehensweise, in der sich die LernerInnen nämlich produktiv handelnd die Welt erschließen wollen und ihre Handlungs Optionen damit erweitern. Am Ende stellt also die expansive Lernhandlung eine Erweiterung der Weltverfügung dar. Und aus meiner Sicht knüpft genau dieses expansive Lernverständnis an den klassischen Bildungsbegriff humanistischer Art an. Das werden wir in einem der nächsten Videos noch näher erläutern und behandeln. Es gibt natürlich noch mehr Lerntheorien und vor allem sehr unterschiedliche Arten, sie zu kategorisieren. Anke Grothlüschen und Henning Petzold beispielsweise listen noch weitere Lerntheorien bezogen auf Emotionen, Interessen und auch bezüglich des Lernens als biografischen Prozess auf. Sie betonen dabei, dass es so ist, dass wenn Erwachsene über ihr Lernen berichten, sie selten dazu in der Lage sind, dieses Lernen im Rahmen einer einzigen Lerntheorie auszudrücken. Was in der Konsequenz bedeutet, dass wenn man nur eine einzige Lerntheorie zugrunde legt, wahrscheinlich etwas Wesentliches im Lernprozess der Menschen verloren geht. Joachim Ludwig wiederum gibt in seinem Aufsatz einen breiten Überblick über die Geschichte der Lerntheorien und natürlich auch, wie sie sich inhaltlich entwickelt haben. Er betont dabei, dass sich aus den Theorien, soweit ist sich die Wissenschaft einig, keine direkten Methoden oder Gestaltungsprinzipien von Lernveranstaltungen ableiten lassen. Gleichzeitig weist er auf den Wechsel des Standpunktes hin, wie ihn Klaus Holzkamp mit seiner Lerntheorie vollzogen hat, nämlich von der Handlungstheorie der Lehrenden hin zur theoretischen Auseinandersetzung mit dem Lernprozess, den die Individuen machen müssen. Damit betont Joachim Ludwig wiederum, dass in der Wissenschaft klar ist, dass sich hinter beidem unterschiedliche Handlungslogiken verbergen. Noch einen kurzen Hinweis zur Frage der Neurowissenschaften in der ganzen Auseinandersetzung um Lerntheorien. Die Neurowissenschaften waren bisher nicht in der Lage, eine eigene Lerntheorie zu entwickeln, weil ihre Ergebnisse, wie Andreas Dörpinghaus festhält, zum größten Teil trivial sind, vor allem aber einer bestimmten gesellschaftlichen Vorstellung von Lernen im Sinne einer effizienzgesteuerten Didaktik folgen. Betrachtet man diesen Umstand genauer, dann sind auch die Neurowissenschaften darauf angewiesen, auf pädagogische Grundkonstrukte zurückzugreifen, weil sie in ihren eigenen wissenschaftlichen Worten dieses Phänomen gar nicht beschreiben können. Ein gehirngerechtes Lernen ist ein genauso großer Mythos, wie der Begriff der Neurodidaktik einen darstellt. Am Ende übrigens können auch die Neurowissenschaften den Lernprozess im Gehirn nicht darstellen, auch wenn sie über ihre Scannerergebnisse anderes suggerieren. Das, was unter dem Schlagwort dem Hirn beim Denken zuschauen vermarktet wird, ist ein ganz grober, vereinfachter und naiver Realismus einiger Neurowissenschaftler, die sich darüber profilieren wollen. Man kann dem Gehirn deshalb nicht beim Lernen zuschauen, weil es überhaupt keine neuronale Entsprechung dessen gibt, was Menschen tun, wenn sie mit Begriffen operieren oder wenn sie Gedächtnisinhalte aufrufen und rekonstruieren. Dem vorhin besprochenen Diktum von Joachim Ludwig folgend, bedeutet die Erforschung der Lerntheorien eigentlich dass das Lernen also einer anderen Handlungslogik folgt als das Lehren und die Didaktik. Die ursprüngliche Intention der klassischen Lerntheorien war ja, gezielt auf das Verhalten der Individuen Einfluss zu nehmen und dabei zu überlegen, wie das Lernen induziert werden kann. Daraus wiederum folgten die didaktischen Überlegungen und Methodiken. Diese Hintergrundüberzeugung, die sich bis heute Vielfach durchzieht, hat Klaus Holzkamp dazu veranlasst, über den Lehr-Lernkurzschluss zu sprechen. Er zeigt mit seiner theoretischen Herangehensweise, dass es ein großer Irrtum ist, davon auszugehen, dass durch didaktische Zurüstungen Lernen automatisiert erfolgen muss. Die Fiktion besteht darin, Bedingungen herstellen zu wollen, in denen den LernerInnen gar nichts anderes übrig bleibt, als zu lernen. Insofern bleibt die Gestaltung fruchtbarer Lernprozesse eine Praxisaufgabe der Lehrenden, die immer nur ein Angebotscharakter sein kann. Das heißt, dazu einladen kann, sich den Themen oder auch den wichtigen Inhalten lernend zuzuwenden. Ich habe dieses Video mit den psychologischen Lerntheorien begonnen, weil sie zentral bis heute für die Lehre und die Gestaltung von Lehre sind. Die naive Gleichsetzung von Lehre und Lernen ist leider bis heute speziell in diesen Theoriegebäuden geblieben. Daraus ging ein Paradigma hervor, das sich nun im Hintergrund dieses Videos aufbaut, nämlich der Unterricht und daraus abgeleitet für die Hochschulen die Vorlesung als Paradigma eines gelungenen Lernens. Dieses Paradigma greift nicht nur auf diese Lerntheorien zurück, sondern hat zugleich eine spezifische Vorstellung des Medieneinsatzes innerhalb dieses Paradigmas, das auf die Buchkultur und Typografie aufgebaut ist. Gerade das hinterlegte Medienverständnis aber weil es eben nicht auf aktive Handlungen der LernerInnen beruht, sondern nur das passive Verhalten adressiert, bleibt blind für einen ganz wesentlichen Aspekt des Medieneinsatzes, nämlich dass Medien, wie Axel Krommer so gut beschreibt, maßgebliche und prägende Formen sind, Kultur und Gesellschaft zu gestalten und zu reproduzieren. Die Digitalität von Bildung bedeutet nun, dass dieses Paradigma, also der Unterricht oder die Vorlesung, zur Disposition stehen, also ein realer Paradigmenwechsel bevorsteht. Am Ende geht es also nicht um den verstärkten Einsatz digitaler Medien im Unterricht oder in der Vorlesung, sondern den kulturellen Umbau von Unterricht hin zu mehr selbstbestimmten Formen des Lernens, wie auch immer sie aussehen mögen.